Jo Leute, was geht? Hier ist wieder euer emp doppel der Boss hier vom Boss-Channel Number One, meine Freunde. Und herzlich willkommen zu diesem kleinen Video hier auf meinem Kanal, meine Freunde. Ihr habt gesehen, der Boss hat sich mal 1, 2, 3 Tage Auszeit genommen zum Start des neuen Jahres, meine Freunde. Ich denke mir, ihr könnt es verstehen. Weil die bosshaften Leute wissen, ein Boss, der braucht auch mal eine Pause, meine Freunde. Wir sind sowas wie, wie die Löwen in der Savanne, Jungs. Der, ein Löwe macht auch öfter mal ein kleines Päuschen, meine Freunde, bevor das nächste Reh, bzw. ich natürlich den nächsten Johannes erlege. Deswegen, meine Jungs, seid's mir gegönnt. Der Boss ist wieder da und dafür heute auch mit einem besonders spritzigen Video, sage ich mal. Erstmal, ihr werdet hören, die Audioqualität ist heute noch etwas besser, meine Freunde. Ich habe ein bisschen Geld in die Hand genommen, habe mir ein stabiles neues Mic geholt. Vom guten alten Kollege habe ich mal gesagt, ey, Kolle. Haupt, stell mir mal ein stabiles Mic zusammen, weil der gute Kollege gesagt, hey Boss, das ist was, das tut deine Stimme noch mehr schmeicheln. Und dachte ich mir, okay, bezahle ich halt die 2.000, 3.000 Euro für das Mikrofon und jetzt hört der Boss sich so an, meine Freunde. Ich hoffe, mal, man hört einen Unterschied, schreibt in die Kommentare, meine Freunde, würde der Boss sich auf jeden Fall sehr freuen. Heute, besonders wichtiges Video, sehr wichtig. Viele haben auch danach gefragt, aber es ist auch ein wichtiges Video für mich. Ich habe ja gesagt... Ein Video, das wollte ich auf jeden Fall noch bringen. Ich wollte es eigentlich auch früher machen, weil es so wichtig ist, aber ich dachte mir, für dieses Video brauche ich das perfekte Setup. Bildqualität müsste besser sein, Audioqualität müsste besser sein. Jetzt kann man so ein Video bringen. Und zwar ein wichtiges Video. Es müssen viele Leute sehen. Schreibt es euren Freunden, schickt es eurer Familie, euren älteren Brüdern, einfach jedem, weil es ein Video ist, was einfach Aufmerksamkeit braucht. Und zwar zur aktuellen Zeit. Ihr sagt mal: So Krankheit, dies, das, hier, Kontaktbeschränkungen, man darf nicht so nah ran an die Leute. Ist natürlich scheiße, aber wo ist es besonders scheiße? Beim Straßenkampf, meine Freunde. Im Straßenkampf, man ist sich nah, man hat Körperkontakt, man tauscht Blut aus. Also meistens die anderen eher in meine Richtung, beziehungsweise bei euch wahrscheinlich auch. Aber ist auf jeden Fall eine heikle Situation. Wie handhabt man das während so einer, ich sag mal, kritischen Zeit? Und das werdet ihr heute beim Boss lernen. Relativ simpel, es sind auch ein paar allgemeine Tipps dabei. Also falls ihr denkt, okay, hier diese ganze Sache ist ja bald wieder vorbei, Hoffentlich natürlich, da brauchen wir das ja gar nicht mehr. Nee, nee, meine Freunde, hier sind auch Tipps dabei, die man auch, ich sag mal, in einem normalen Strafenkampf benutzen kann, wenn diese ganze Sache einfach wieder abgehakt ist, meine Freunde. Erster Tipp, erster Tipp, ihr seht den Boss jetzt, ihr seht mich, so kennt man den Boss. Cap, Bart, stabil frisiert, meine Freunde, hier unten muss der Boss mal wieder ran, aber man kennt's. Das könnte man gefühlt jeden Tag machen, trotzdem ist es am nächsten Tag wieder da, meine Freunde. Aber im nächsten Video ist der Boss auch wieder besser in Shape, sage ich mal. Aber so kennt man mich auf jeden Fall. Und jetzt, oh hey, da ist er. Wer ist denn das, denkt ihr euch jetzt? Ja, ist auch der Boss, meine Freunde. Ihr seht auf jeden Fall diese stabile Cap, meine Freunde. Ist auf jeden Fall ganz heißes Eisen. Also, wenn ich einen vom Lumpen zum Boss drehen würde, meine Freunde, und ich beim Thema Caps angelangt wäre. Das ist auf jeden Fall ein ganz heißes Eisen. Ihr seht auf jeden Fall diese Kopfform, die sie macht, auf jeden Fall sehr stabil. Ihr seht auch, ist vorne oben ein bisschen spitz. Da rennt man auch ein bisschen schneller, meine Freunde. ist auf jeden Fall ein ganz, ganz heißes Eisen, sage ich mal. Also wirklich perfekt. Und warum hat jetzt der Boss diese Cap auf? Ja, es liegt daran, meine Freunde, mit dieser Cap bist du quasi ein anderer Mensch. Die Leute erkennen mich nicht mehr. Ich sag mal so, mein stabiler Bizeps, mein stabiler Body ist natürlich immer noch zu sehen, meine Freunde. Aber ihr denkt, na, der Boss, der tickt solche Caps nicht. Das ist er nicht. Und das ist so eine Sache, bei einem Straßenkampf, ich sag mal so, der Gegner, der kann wirklich wissen, wer ihr seid. An meiner stabilen Schlagtechnik, da ist vielleicht mein Mikrofon, kann ich schlecht zeigen, meine Freunde. Sonst hätte ich natürlich mein Mikrofon und meinen Bildschirm totgeboxt, meine Freunde. Erkennen die Leute trotzdem, okay, das ist emp der Boss, aber die Passanten die nicht kennen. Die wissen sowas dann nicht. Die können dann nicht die Polizei rufen und sagen, hey, der Boss hat hier schon wieder einen Typen weggeboxt. Sondern die sagen dann halt, irgendein so stabiler Typ in einer sehr coolen Mütze hat hier einen weggeboxt. Und dann, ja, fällt es nicht direkt auf mich, meine Freunde. Deswegen ist so eine Cap sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Das Erscheinungsbild bei so einem Straßenkampf macht sowieso 90% der Sache aus, meine Freunde. Deswegen kommen wir gleich zur nächsten Sache. So, meine Freunde, ihr seht es. Moment, ihr seht es nicht ganz. Ich mache das Ganze mal so. Der Boss hat hier einen Fuchs um den Hals hängen, meine Freunde. Wir machen das mal so, dass man den Kopf des Fuchses besser sieht, weil der sieht natürlich ein bisschen gefährlicher aus. So, meine Freunde, jetzt fragt ihr euch, okay, warum ein Fuchs um den Hals? Wo hilft mir das bei einem Straßenkampf? Tja, meine Freunde, erstens, zur aktuellen Corona-Zeit kann man den Fuchs auch mal ganz entspannt hier so als Maske benutzen, meine Freunde. Wenn die Bullen kommen, kann man sagen, hey, du hast keine Maske an, da könnt ihr sagen, nee, nee, ich hab ne Maske an. Und der Fuchs ist quasi eurer Retter in der Situation. Aber wo der Fuchs natürlich noch viel angebracht ist, meine Freunde. Stellt euch mal vor, ihr seid auf der Street. Irgendjemand, keine Ahnung, packt eure Freundin an. Ihr denkt euch, okay, den Typen, den Box ich jetzt. Der kriegt jetzt hier direkt eins aufs Fressbrett gehauen, meine Freunde. Und dann aber, meine Freunde, packt der Fuchs, also packt der Typ, der Typ, meine Freunde, packt einen Fuchs aus und legt ihn sich so wie der Boss hier um seinen Hals. Ich denke mal, viele von euch würden dann einfach die Flucht ergreifen. So hat der Fuchs hier wieder auch Gericht, meine Freunde. Deswegen, so ein Fuchs ist ein Statement. So ein Fuchs ist so eine Sache, wenn ihr den um den Hals habt, meine Freunde, dann wissen die Leute, okay, der Typ ist gefährlich. Der Typ hat einen fucking Fuchs erledigt. Ich habe hier den Typen hier, er hieß übrigens, also war ein stabiler Fuchs. Da schaut ihn euch an. War ein krasser Typ, habe ihn trotzdem erledigt, meine Freunde, weil ist das Gesetz der Natur, meine Freunde. Krassere Typen töten weniger krassere Typen, beziehungsweise Tiere, natürlich nicht Typen, meine Freunde, wir töten natürlich keine Menschen. Die ganzen Tipps sind doch alle nur zur Selbstverteidigung übrigens, meine Freunde. Wir greifen hier keine Leute an. Von daher ist es natürlich auch ein sehr familienfreundliches Video, meine Freunde. Also, habt jetzt eure Cap zur Tarnung an, euren Fuchs zur, ich sag mal, Machtdemonstration. Was kommt als nächstes, meine Freunde? So, jetzt kommen wir auch schon ein bisschen näher zur Corona-Sache, und zwar, ich sag mal so, die Fäuste sind stabil, aber man möchte sich natürlich hier keine Krankheiten oder Virus oder sowas einfangen. Deswegen, Jungs, lasst die mal besser aus ins Spiel. Tritte werden nicht benutzt, treten tun nur keine Männer, sage ich mal. Von daher fällt auch raus, wie macht man das dann? Man nimmt sich auf jeden Fall einen krassen, ich sag mal, einen krassen Schlagstock oder sowas. Ein krasses Gerät, zum Beispiel, meine Freunde, so ein Ding. Ihr seht, ergonomisch geformt der Griff. Sehr ergonomisch. Hier schön mit so einem kleinen, ja, Raum, meine Freunde, dass es ein bisschen besser in der Hand liegt. Und bupp kann man die Leute auf jeden Fall schön K.O. schlagen. Ist auf jeden Fall ganz heißes Eisen, meine Freunde. Hier, die rote Seite macht auch nochmal 10% mehr Schaden, kann ich euch erzählen. Wenn man so, zack, jemanden erwischt, fliegt das Blut auch automatisch, zack, in diese Seite, meine Freunde. Also es kann nicht zu euch fliegen, keine Spucke oder sonst irgendwas. Wenn man mal sonst jemandem eine stabile Ohrfrage gegeben hat, war das natürlich Standard, dass ein bisschen Schmuck ja auch bei uns ins Gesicht geflogen ist. Mit solchen Mitteln eben nicht. Und so ist man dann auch sehr leicht vor Krankheiten geschützt, meine Freunde. Kann ich nur wirklich jedem empfehlen. Ist ein stabiles Ding. Ist auch sehr preiswert, sage ich mal. Kann sich jeder Typ kaufen. Auch der nächste Flüchtling um die Ecke kann sich das auf jeden Fall schön ersteigern, meine Freunde. Deswegen auf jeden Fall ein sehr stabiles Teil. Wie gesagt, muss man eigentlich immer dabei haben. Jetzt sage ich natürlich, wäre ich okay, Boss... Dieser Schläger, ein bisschen klein, Digga, ist ein bisschen klein. Hast du nicht noch was Besseres im Repertoire meine Freunde? Ein Augenblick. Ich sag mal so, meine Freunde, mit dem Schläger geht der Boss eigentlich nicht raus. War jetzt eher sowas für die, ja, für die Leute, die noch jung sind, die noch neu im Milieu sind. Jetzt ein bisschen was für die Älteren, meine Freunde. Da ist so ein Ding auf jeden Fall sehr ansprechend. Ihr seht auf jeden Fall auch der Boss. Hat hier schon einige Dellen drin, meine Freunde, also das gute Teil wurde auf jeden Fall schon das ein oder andere Mal benutzt und ist für Corona wirklich perfekt, meine Freunde. Und zwar, ihr seht, die Länge dieses Teils ist auf jeden Fall stabil, ich kann es gar nicht, doch, so kann ich es ganz in die Kamera halten, ist nämlich genau der Mindestabstand. Das heißt, wenn ihr damit jemanden aus der Distanz, ich, ich sitze jetzt gerade wieder ein bisschen eingeschränkt da, aber so zack, schön abstecht quasi, meine Freunde. Ihr könnt auch vorne noch ein Messer montieren, Wird dann natürlich ganz heißes Eisen. Seid ihr quasi im Mindestabstand und dafür könnt ihr auf jeden Fall schon mal nicht abgefuckt werden. Ihr könnt auch natürlich so einen stabilen Schwinger machen, meine Freunde. Ist natürlich auch ganz heißes Eisen, seid ihr auch immer noch im Mindestabstand drin. Falls ihr dabei einfach so einen Schritt zurückgeht, ist es auf jeden Fall auch immer noch safe. Und so ein Baseballschläger ist natürlich auch sehr stabil. Der muss aber natürlich, meine Freunde, aus Metall sein mit den Holzdingern. Da könnt ihr gar nicht anfangen. Weil ich sag mal so, wenn ihr gegen jemanden kämpft, der, ich sag mal, meine Statur hat und ihr habt so einen holz schläger dann seht ihr mit eurem Heus schläger auf jeden Fall sehr alt aus, meine Freunde. Der knallt dann eigentlich an mir ab, bricht in tausend Teile und dann war es das mit eurem Baseballschläger. Mit so einem schönen Alu-Gerät, meine Freunde, ihr seht, da der Boss auf jeden Fall schon das eine oder andere mal zugeschlagen, hat der Baseballschläger vielleicht ein paar Dellen bekommen, aber er ist noch ganz, meine Freunde, und das ist das Wichtige. Und ich würde mal sagen, so seid ihr auf jeden Fall auch gut vorbereitet auf den Straßenkampf. Hier auch ganz wichtig, meine Freunde, 32 Inches oder so ist sehr wichtig, meine Freunde. Falls ihr einen kauft, das ist eine wichtige Zahl. So, meine Freunde, hätte der Boss sogar gerade noch einmal mal fast etwas vergessen, füge ich euch jetzt hier natürlich nochmal hinzu nach dem Baseballschläger. Und zwar viele denken sich natürlich, okay Boss, ich mache seit 20 Jahren MMA, ich mache seit 20 Jahren Boxen, ich habe keinen Bock auf so einen Baseballschläger ich kenne es auch persönlich, man fühlt sich dann nicht ganz so krass, sage ich mal. Was benutzt man dann? Und zwar hier, meine Freunde, solche stabilen Boxhandschuhe. Ihr seht hier vorne, schön, mit den Tigerhaaren quasi gefüllt, meine Freunde. Sorgt für noch ein bisschen mehr Punchkraft, sage ich mal. Sind auf jeden Fall ganz heißes Eisen. Die Finger sind frei für den Trigger, meine Freunde. Wenn man quasi mal eine Waffe dabei hat und die auch mal zücken muss, ist es mit solchen Lederhandschuhen immer ein bisschen schwerfällig, sage ich mal. Mit den stabilen Dingern, seht ihr, das klappt, es einwandfrei. Und man kann natürlich, wie gesagt, auch stabil zuboxen. Von daher, meine Freunde, diese Teile, wirklich ganz heißes Eisen. Ihr seht, die sehen auch sehr wild aus, sehen auch sehr gefährlich aus, sage ich mal. Sind übrigens echte Tiger- und Löwenfälle hier. Hier auch so ein kleines... Löwenschwänzchen, sage ich mal, dabei sind auf jeden Fall ganz heißes Eis und im Drip-Level auch sehr hoch angesiedelt, meine Freunde. Also, die Dinger auf jeden Fall nicht vergessen, meine Freunde. Von daher, falls euch das Video gefallen hat und ihr euch jetzt gut auch im Straßenkampf vorbereitet fühlt, schreibt es mir in die Kommentare, lasst ein Like da unten, ein Abo, empfehlt es euren Freunden und euer EMP-Doppel-IO, der Boss, ist over and out, ihr Bitches, no homo, skurr.